Oh, oh. Das, ist das ist unfassbar. Da warst du 40. Ja. 14. Ja, Ja, ja. <lacht> wird ja immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer. Gönn dir, gönn dir. Das war eine Kacke. Ey. Herzlich willkommen zu History of Big Beards Episode 2. Keine Sorge, ich bin nicht alleine hier. Ich habe mir hier drei wunderschöne Gäste mit auf die Couch geholt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein paar alte Fotos und Videos an und reden so ein bisschen über euren Bartstyle.